heute mal ein Tipp für all diejenigen, die ihr Router-Passwort vergessen haben. Ich betone ihr eigenes Router-Passwort. Und vielleicht mal gucken wollen, ob sie ihren eigenen Router knacken können. Ne? Ob sie das Passwort beruhtforsten könnten. Ne? Denn in Xhydra gibt es einen brute force generator der Passworte durchprobiert. Mit dem wir mal probieren könnten, unseren... Ja, eigenen Router zu knacken. Wir folgen dann an diesem GitHub. Damit ihr die immer die aktuellste Version habt, ne? wäre empfehlenswert, die aktuellste Version ist nicht unbedingt immer in den offiziellen Paketquellen von Linux Ubuntu. Die ZIP-Datei runterladen, okay und speichern. Haben wir das gemacht, können wir dann in den entsprechenden Download Ordner mal gehen. Die entsprechende THC Hydra Master ZIP entpacken. Ebenfalls in den Download-Ordner. So, haben wir das erledigt? Haben wir das? Können wir die ZIP-Datei entfernen? Wir brauchen nur das hier. Darin befinden sich Readme-Dateien mit den Anweisungen, wie man die aktuellste Version kompiliert. Wir gehen dann mal in unser Terminal. Und folgen diesen Anweisungen. Ich mache das hier mal ein Stück kleiner. So, wir haben es hier in den Download-Ordner gespeichert. CD Downloads. Downloads. Schreiben. CD THC Hydra Master. So, da drin müssen wir sein. Falls ihr aus irgendeinem Grund Probleme habt, gebenfalls das Ganze mit sudo machen. Hier rein. .configure. So. Jetzt sagt ihr mir schon no Typ Make. Also schreibt einfach Make in Make. Weiter geht's. Steht auch in der Anleitung oben. Wir sind jetzt bei diesem Schritt Make. Und danach müssen wir nochmal Make Install machen. Sagt er uns aber gleich unten auch. Xhydra ist übrigens die grafische Version dieses Programms. Make Install Make install. geben wir hier mal ein. Installieren, falls wir nicht genügend Berechtigung haben. Wie gesagt, dann mit sudo make install unser Passwort eingeben und dann ist das gut. Haben wir das alles erledigt? Haben wir das drinnen? So, was fangen wir damit an? Ihr habt natürlich auch dann eine grafische version x hydra die aber gegebenenfalls mit root rechten starten also mit gk sudo davor oder kde sudo sofern ihr kubuntu habt wir sehen hier hieran erkennt ihr die version generate ist in der Lage, Passwörter zu generieren ich mache das jetzt aber mal hier schön im terminal das ist wohl besser warum ist das besser naja da sieht man eigentlich mehr finde ich zumindest. Also ich mache mal Sudo, ne? damit wir das Ganze mit Hutrechten starten. Dann hat man eher die Chance, dass das so funktioniert. Hydra, also die nicht-grafische Version. Und ich sage mal Tasks, sagen wir 64, also viele, viele Tasks. Damit wir das hier schön sehen im Video, mache ich ein großes V, das heißt nicht Video, sondern Verbose. In groß sieht man genau, welche Passworte er gleich generieren will. Ich mache das mal ein bisschen größer, das brauche ich gleich die ganze Bildschirmbreite. Gut, und wir wollen "-l", das als Login-Admin, ja, Benutzername. Man kann natürlich auch ganze Benutzernamen-Listen angeben, seht ihr in der Beschreibung von Hydra. Und wir wollen jetzt aber mal Brutforcen "-x". So, und zwar wollen wir mal von 5 Zeichen, also das Passwort wäre zwischen 5 und 8 Zeichen lang Bestände aus Kleinbuchstaben und Zahlen. Das wollen wir mal schön machen. Und mein Server wäre HTTP, also mein Router 10.0.0.1. Bei euch ist das gegebenenfalls ein anderer. Müsst ihr halt schauen, welcher Router bei euch im Netz hängt. Welche IP-Adresse. Gut, das Protokoll, das ich angreife quasi, ist äh, HTTP-GET. Ne? Es gibt auch noch andere Protokolle. Wie gesagt, die Hilfe mal anschauen. Und dann gehen wir mal Feuer. Da muss ich nochmal Passwort noch mal angeben, weil ich das mit sudo rechten gemacht habe. So, und jetzt sieht man schön, wir Brutforcen jetzt. Das Target, das Ziel ist... Mein Router mit der IP 1001 in meinem lokalen Netzwerk, da kann ich mich ruhig ein bisschen austoben, ist ja mein eigenes. Er versucht also den Benutzer Admin und probiert alle Passworte durch. Ich habe gesagt, probiere erstmal mit 5 bis 8 Zeichen und Kleinbuchstaben und Zahlen. Das sieht man auch hier, Zahlen hat er benutzt und jetzt spielt er alle Möglichkeiten durch. Nun, in dieser kurzen Zeit, wo ich gerade geredet habe, haben wir schon 800 Möglichkeiten. Durchprobiert, aber trotzdem wird das wohl ein bisschen länger dauern. Wenn ihr mal diese Session abbrechen solltet, der merkt sich auch, der Stand der Dinge. Minus R, also minus großes R, kann man nochmal da weitermachen, wo man schon war. Also das wird jetzt wohl, ja, kann auch Tage dauern, wie gesagt. Mal gucken, vielleicht hat man ja Glück. Er findet es er. Wir gehen jetzt nochmal, während er da so macht. Also er wird jetzt während der Laufzeit dieses Videos kein Ergebnis finden, ich habe jetzt kein definitives Passwort da genommen, damit es hier während der Laufzeit funktioniert. Das finde ich immer ein bisschen unfair, weil im wirklichen Leben dauert es ja auch ewig. So, Hydra. Minus minus help. Da sehen wir dann was alles so machbar ist hier ist zum beispiel ein beispiel ne? für hydra login username minus p password list und per ftp einen server angrabbeln ne? hier habe ich übrigens die version 8.1 so und wir haben natürlich die möglichkeit immer ein login file zu nehmen also eine datei also mit großem l kann ich eine Datei vom Benutzernamen angeben, wenn ich den will? Mit großes P, also minus großes P und dann der Dateiname, kann ich eine Passwortdatei nehmen, die alle durchprobiert werden. Habe ich ja darauf verzichtet. Ich habe den Benutzernamen mit klein L fest auf Admin gesetzt. Habe also keine Datei genommen. Ich habe auch keine Passwortdatei genommen, sondern mit minus X dann entsprechend mal Bruteforcen lassen. Klar. Zu diesem force modul Hydra Minus X minus H seht ihr auch noch mal extra Hilfe. Zum Beispiel Minus X35A wäre Passworte der Länge von 3 bis 5 mit allen kleinen Buchstaben durchprobieren. Minus X58A1 wäre alle Ziffernkombination von 5 bis 8 Zeichen lang, mit Großbuchstaben und Zahlen durchprobieren. Und so weiter. Und so fort. Ich hoffe, ihr mit Korb zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und Tschüss.